Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Wir befinden uns heute hier nördlich von Berlin. und Wir schauen uns die ehemalige Villa von Josef Goebbels an. Er war damals Reichspropagandaminister Reichspropaganda und hat hier ähm, im nördlichen oder oberhalb Berlin hat er eine alte Villa. Und die schauen wir uns gemeinsam an. So, meine Lieben. Also, wir sind jetzt hier am Gebäude angekommen. Und hier rechts finden wir schon einen Bunker oder die Überreste eines Bunkers. Die schauen wir uns natürlich auch einmal genau an. Hier ist übrigens die Villa, als kleiner Spoiler. Und leider, leider, leider, ich war schon mal hier, der Bunker wurde damals gesprengt. Man kann aber hier reingucken, hier sieht man, wie tief es da geht. Und ich war mal kurz davor, da rein zu gehen. aber ich habe es äh, nie gemacht. Schaut euch mal an. Man braucht auf jeden Fall eine Leiter, um da runter zu kommen. Oder halt ein Seil. Und alleine ist das auf jeden Fall nicht machbar. Genau. Und ich würde sagen, wir wollen gar nicht so lange warten. Wir gehen direkt mal drauf. aufs Gelände. Die Villa oder eine der Bildern von Josef Goebbels. Damals Reichspropagandaminister im Dritten Reich bei den Nazis. Und wir gucken mal, ob wir hier irgendwo reingucken können. Hier ist zum Beispiel ein bisschen was freigekratzt. Ich schau mal nach. Scheint das Badezimmer gewesen zu sein. Aber soweit abgeschlossen. Hier wurden wahrscheinlich die Vorräte angeliefert. Und natürlich, die Türen sind zu. Hier kann man leider, doch man kann hier durchgucken. So. Seht ihr selber, tut man nicht. Aber wir gucken trotzdem mal. Durch jedes Fenster. Vielleicht sehen wir hier irgendwas. Oder vielleicht ist auch irgendwo eine Tür auf. Aber naja, ich denke ja nicht. Hier wurde schon versucht einzubrechen. Und hier hat man auch versucht reinzukommen. Also das war wahrscheinlich für die Mülltonnen der Unterstand. Könnte ich mir vorstellen. Also Zustand könnte man direkt wieder bewohnen. Würde ich sagen. Die Frankfurter Ziegel habe ich sogar bei mir auf dem Fenster. Das wird wahrscheinlich eine neue Beleuchtung sein. Interessant wäre es auf jeden Fall mal drin, sich umzuschauen, oder? Was meint ihr? Das könnte Schiefer oder also Grauwacke sein. Doch hier leider für die Einblicke abgedeckt, dass man nicht reinschauen kann. Was haben wir hier? Wahrscheinlich eine ehemalige Belüftung. Und hier ist ein altes Grillhäuschen. Schaut euch das mal an. Also man hört ja immer wieder, dass die opulente Partys gefeiert haben und ich kann mir schon vorstellen, dass man das in diesem Haus auch wunderbar konnte. Sogar mit Abzugshaube. Ich denke auch, dass die hier, die Flüßen neu sind. Vielleicht ist sogar das gesamte ähm, Grillhäuschen, diese Grillhütte hier neu. Könnte aber auch von der damaligen Zeit sein. Also, der Stein würde ich sagen, ist auf jeden Fall Indiz, dass das sehr, sehr alt ist und vielleicht auch aus der Zeit. Ja, könnte auf jeden Fall sein. Wobei, hier wurden unterschiedliche Steine verbaut oder der ist nur abgesprengt und der ist hier glatt abgeschnitten. Schwierig zu sagen. Weil grundsätzlich wurde dieser stein hier verbaut Naja, wir gehen erstmal weiter wunderschöne fenster schaut euch das mal an so messing oder kupfer könnte das sein wunderschön auf jeden fall ein barcode alles zu Fenster konnte man auf jeden Fall aufmachen. Ich sehe hier Scharniere. Das bedeutet, die konnte man zu beiden Seiten komplett öffnen. Und dann hatte man natürlich einen super Durchgang und konnte den Innenbereich dann auch als Party Location oder ja, weiß nicht, hat man das früher Party Location genannt wahrscheinlich endlich. Schaut euch mal da, wie es da drin aussieht. Das ist noch eine alte Bestuhlung, der original Fußboden, Kronleuchter an der Decke. Mal ein bisschen der Ranzonen da oben ist der Kronleuchter. Da ja schon spannend. So, hier gucken wir auch noch mal rein. Ich glaube, das ist ein neuer Raum. So blau gestrichen, also ich das noch ein bisschen. Haben wir noch mal einen komplett anderen Raum. Ja, hier könnte, ich leuchte mal von links nach rechts, eine Schiebetür, links, da ist die Heizung, da ist noch eine Heizung und dahin ist eine Durchreiche. Und hier, wenn ich mich richtig erinnere, ist dieses Fenster ähnlich wie ähm, am Obersalzberg, sind diese Fenster komplett einfahrbar. Und hier seht ihr die Hoch-, also die Schalter für das Hoch- und Runterfahren, das ist hier auch da, also das wird wahrscheinlich dafür gewesen sein, hier sogar über Eck, ich gehe mal zurück und zoome mal raus. Insel sauber. So, da habt ihr einen wunderschönen Blick. Von da sind wir gekommen. Und da gehen wir jetzt lang. Riesiges Anwesen, welches dazu gehört. Innen verschraubt, seht ihr das, damit unbeabsichtigtes oder beabsichtigtes Eindringen nicht möglich ist, auch richtig so. Hier schwere Fensterladen vor, teilweise mit Scharnier verstärkt. So, und hier kommt die Sonne nicht wirklich hin. Hier kann man vielleicht reinschauen, wie es dahinter aussieht. Hier wurde schon ein paar Laden weggemacht. Schaut euch mal an. Ich mache mal ein bisschen Licht drauf. Da, wie die Fenster damals ausgesehen haben. das ist der Bunker. Das kann ja nicht sein, ich bin ja noch nicht komplett rum. Seht ihr das? Bin mal gespannt, was das ist. Das habe ich ja noch nie gesehen. Denkmal. Seht ihr das? ist auf jeden Fall gut verschlossen, da kommt man nicht rein. Mal gucken, ob wir mit der Kamera hier durch gucken können und wenn wir die, die Lampe anmachen. Aber nee, das sieht nicht so aus, dass wir da reingucken können. Aber das scheint mir auch ein Bunker zu sein, oder? Und wo ein Bunker ist, ein normaler Eingang gibt es auch immer einen Notausgang. Mal schauen, ob wir den finden. Hier ist ein Weg. So, aber der verläuft sich hier der Weg. Und das scheint auch nur hier so eine Anhäufung zu sein. Kann natürlich das Eingangsbauwerk sein. Es kann aber auch Munition oder sowas gewesen sein. Vielleicht kriege ich das heraus recherchiert, aber die Funktion von diesem Hügel erschließt mir aktuell nicht. Wir haben hier noch ein Rohr, wo oh, wir natürlich auch einmal reingucken, aber das ist dicht. Da guckt man nicht, können wir nicht reingucken. Sehr schade. Ja, dann machen wir unsere Tour erstmal weiter. Oua und gucken uns das Haus weiter an. Oua. So. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen bin ich kurzatmig. Sieht es mir bitte nach. So, und jetzt kommen wir quasi direkt auf das Haus zu und schaut euch das mal an, Villa Bogensee, ist sogar noch mit großen Lettern hier angeschlagen, schaut euch das mal an, Wetter kommt gerade jetzt genau ist und schaut euch mal an, was man da noch sehen kann. Hier unten ist ein altes Bett, alte Bestuhlung und noch ein altes Bett. Ich denke, das ist nicht aus der damaligen Zeit, dafür ist es nicht pompös genug, das wird wahrscheinlich aus der ddr zeit gewesen sein. Aber interessant da mal reinzukommen, oder? So, von da sind wir gekommen. Hier ist wie gesagt der Bunker und hier scheint eine Sportstätte zu sein. Die gucken wir uns mal an. Ja, das scheint eine Sportstätte, eine ehemalige zu sein. Da sind die zu grünen und hier wird vielleicht ein Fußballfeld oder ähnliches gewesen sein. Und wir gucken uns mal die Garagen an. Ihr habt ja gesehen, wie viele Räume es höchstwahrscheinlich gab. Das Haus ist ja riesig. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich auch eine spreche Fahrzeugflotte gegeben haben muss. Weil die Menschen mussten ja irgendwie hierhin transportiert werden. gucken wie das damals daran ausgesehen hat seht ihr das ist sogar mit heizung bedeutet den autos war es auf jeden fall warm beleuchtung garage Sicherungsverteiler, manchmal steht ein datum drauf aber hier leider nicht Boah, das könnte wirklich noch sehr zeit sein hier wir gehen hier mal nicht weiter drauf, gucken uns das nur hier am Rand an. Hier vorne ist noch ein Gebäude. Ich glaube, das ist aktuell noch aktiv. Genau, brennt auch Licht, deswegen da sparen wir uns aus. Ich glaube, eine Sache zeige ich euch noch mal der große Raum, wo die große Veranstaltung drin war. Da gibt es auf jeden Fall noch einen besseren Blick drauf. Das habe ich euch gerade völlig unterschlagen. Und jetzt nutzen wir nochmal die Gelegenheit, den klassischen Weg zu gehen, den damals die Besucher, meistens hochrangige Parteimitglieder oder ss affiziere gegangen sind. Quasi hier von dem Parkplatz kommend, diesen kleinen Weg hoch, also allein der Gedanke, wie viele Menschen und welche Menschen vor allem damals hier lang gegangen sind, unvorstellbar und dann hat sich hier dieser Innenhof eröffnet, das war damals natürlich viel gepflegter und sicherlich sehr imposant. Vielleicht sind die auch hier mit dem Auto vorgefahren, wurden dann hier ausgeladen. Die Kinder standen hier, Magda und Josef Goebbels standen hier und haben die Leute dann in Empfang genommen. Wenn man sich das mal so vorstellt, das ist noch gar nicht so lange her. Hier ist wie gesagt dieser Bunker, wo wir gerade waren oder was auch immer das ist. Und jetzt, das wollte ich euch nicht unterschlagen, diesen Blick nochmal. Die bäume sind auf jeden fall älter die kleinen die werden wahrscheinlich noch nicht so alt sein ich muss ja überlegen das ist ja schon über 80 jahre her ich denke die sind noch keine 80 jahre die standen also hier noch nicht genauso wie die birke aber der große hier stand auf jeden fall schon Genau. da vorne durch das fenster wollte ich noch schauen das macht auf jeden fall noch mal sinn dass ich euch das zeige da wir haben ja gerade von der linken seite reingeschaut aber hier über die lange fläche haben wir noch gar nicht die chance genutzt da rein zu gucken auch hier beleuchte ich wieder von links nach rechts die fenster waren bis zum boden zu vertiefen die haben wir diese schiebetür und glaube ich alles jetzt gesehen fand ich noch mal wichtig dass ich euch das zeige aber ein kamin ich hätte jetzt eigentlich einen kamin erwartet schaut mal das ist auch noch mal interessant da haben wir ja gerade durchgeguckt durch die tür und man ist dann quasi direkt hier in diesem bereich gekommen in diesen riesigen saal vielleicht ist es sogar das wohnzimmer und hier vielleicht war das sogar ein kamin hier auf dem boden Jo. in diesem Sinne, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß und wenn euch so ein Content gefällt, würde ich mich natürlich wie immer über ein Abo freuen, ist aber kein Muss, kommentieren könnt ihr auch gerne, wie ihr das findet, sicherlich kontroverses Thema, was soll man dann mit dieser Immobilie machen, soll man sie abreißen, soll man daraus Wohnraum machen, soll man sie einfach so lassen wie sie ist, soll man vielleicht sogar ein Museum daraus machen oder eine Jugendherberge. Ich bin auf jeden Fall auf eure ähm, Kommentare gespannt. Und mit diesen Bildern bin ich raus. Euer Random Life. Ja. Und dem Notausgang zufolge würde ich schon sagen, 20 Meter. Ja, und der Notausgang, wir sind ja dadurch reingekommen. Genau. Um, der ist auch sehr krass ja. mit der Wendeltreppe. Hat der die Risse auch gesehen. Ja. Komplett. Wir hatten überlegt, ob der nicht ich eventuell mal in den das so könnte Platz. sein, ja. Oder ob das über die Jahre einfach mit der Bausubstanz weiß ich nicht. Alles Aber hätten doch gar nicht Aber hier ist ja auch eine andere Bauform. Wir sehen ja. hier ähm, ausgekleidet mit Backsteinen und oben war komplett betoniert. in dem Moment kommt die Sonne raus. ist auch krass. So, bevor wir auf die Tür zu gehen, gibt es hier ein Liebespaar. Nach meinen Informationen soll das Josef Goebbels sein. Der war natürlich viel kleiner. Ne? Also, der ragte ungefähr bis hier. Und das ist Magda Goebbels. Die haben ja kurz vor Ende des Krieges, vor der Kapitulation, haben sie sich ja umgebracht und, und ihre fünf Kinder auch ja, häufig war es ja so, dass die ähm, Figuren deutlich größer dann die Figuren dargestellt haben, als die Menschen wirklich war. Das haben die Russen so gemacht, die Deutschen auch und hier finden wir das wieder. Und die Köpfe wurden nach dem Krieg abgeschlagen. Ja, schaut euch mal das Bild an, unglaublich, so Bogensee. Da haben wir es. Auch da steht unter Denkmal. Gibt es sicher geteilte Meinungen. Hier hat man schon versucht, die Scheibe anzuschlagen und hat das auch getan. Wir standen hier gerade auf der anderen Seite. Ich leuchte mal rein. Ja, schaut euch das an. So sieht das da drin aus. Die Originalkronleuchter sind noch zu sehen hier. Da. Und auf der anderen Seite natürlich auch. Die Tür ist sicherlich abgeschlossen. Genau. Da kommt man nicht rein. Wir gucken uns hier auf der linken Seite einmal an. Den linken Flügel. Da sind die Fenster, wo wir gerade durchgeschaut haben, damit der Gang beleuchtet ist. Hier schwere Fensterladen, einmal ringsherum. Hier konnte man auch in den linken Flügel über die Tür. Und hier gibt es so Beete. Die waren früher bestimmt reichlich, ähm, auch besetzt mit schönen Blumen etc. genau. Das ist wahrscheinlich noch die Originaltür von damals. Anders als Karin Hall, da hat ja Göring gelebt, wurde die Bieler Bogensee nicht zerstört und nach dem Krieg wurde sie auch noch genutzt und seit etlichen Jahren steht sie mittlerweile genauso, wie sie jetzt hier vorzufinden ist, rum. Ich glaube, ich war schon drei oder vier Mal hier und äh, das Schöne ist, es hat sich bisher nichts verändert. Also wen da Graffitis, noch irgendwelche Zerstörungen und das freut mich natürlich. Disclaimer, natürlich eine ganz schlimme Zeit damals gewesen, aber ich denke, das wissen wir alle. Genau, hier geht es rein um die Geschichte von diesen Bauwerken, von diesem Haus. So, auch hier, denke ich, die Originaltür. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, hier könnte man theoretisch rein, aber da kommt man, glaube ich, nie wieder raus. Und wir machen ja auch kein hausfriedensbruch von daher gucken wir uns das nur von außen an. Beleuchtung oben wurde sicherlich nachträglich installiert, aber die untere Betonfassung, die ist sicherlich alt. So, steinerne Tischtennisplatten. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch von der damaligen Zeit sind. Eine, zwei und drei. Drei Stück gibt es hier. Wie gesagt, Goebbels hatten hier fünf Kinder und die ganzen Obrigkeiten haben natürlich auch ihre Kinder mitgebracht. Schlafsäle waren sicherlich genug da. Und dann gab es hier bestimmt auch viele Kinder, die hier gespielt haben. Immer an. Also hier wurde anscheinend entweder drauf geschossen oder mit den Steinen die Fensterrahmen mit diesen Steinen eingefasst. Hier glatt geschliffen, da ist Natur. Starkstromanschluss garantiert von damals. Hier hat man wahrscheinlich auch schon einbrechen wollen. so also langsam da vorne ist der Bunker sind wir jetzt einmal rum die Tür sieht schon gut runtergekommen aus alte Gullideckel die Frage ist ob die verbunden sind mit dem Bunkersystem das wird mich auf jeden Fall interessieren genau also, das ist die Villa, oder eine der Villen von Josef Goebbels. Ich denke, ihr habt einen ganz guten Eindruck bekommen, wie es damals hier ausgesehen hat. Ich zeige euch gleich noch die Garagenanlagen und äh, wie das Gelände hier ringsherum aufgebaut ist. Und ja, ich melde mich dann gleich wieder.